Es gibt drei Gründe, warum Ausrasten für beide Partner schlecht ist. Zuerst folgende Erklärung. Ignorieren wir für einen Moment, dass die Partnerin eine ganz andere Story erzählen würde und sehen wir die Situation aus der Perspektive von Dschungelgeorg. Aus Erfahrung bietet er freundlicherweise der Partnerin eine eigene Portion an, nur um wieder zu erleben, dass sie ihn mit seiner kürzt. Eindeutig unfair. Nun stellt sich im weiteren Chat heraus, dass die beiden schon mehrere Jahre ein Paar sind. Könnte es sein, dass seine Partnerin ihm zuliebe vielleicht auch öfter auf etwas verzichtet hat. Vielleicht hat sie ihren Job aufgegeben, damit er seine Chancen in einer anderen Stadt ergreifen konnte. Egal ob es so etwas Wichtiges wie ein Wohnortswechsel war oder so etwas Banales wie die Bereitschaft, einen Film mit ihm anzusehen, den er unbedingt sehen wollte, hat sie vielleicht auch einmal ihm extra Pommes überlassen. Hat Dschungel Georg an diese Situation gedacht, als er ausgerastet ist? Wahrscheinlich nicht. Hier die drei Gründe, warum es gut gewesen wäre für ihn und für seine Partnerin, wenn ihm nicht nur die wiederholenden Kürzungen seiner Wünsche, sondern auch die Großzügigkeit seiner Partnerin eingefallen wäre. Erstens, es geht einem selbst besser, wenn man eine Marotte des Partners mit Lächeln begegnet, als mit Ausrasten. Zweitens, weil Ausrasten aus der Sicht der Partnerin sicherlich eine Übertreibung darstellt und vor lauter Empörung über seine ungerechtfertigte Reaktion keine positive Konsequenz daraus ziehen würde. Wie zum Beispiel das nächste Mal ihn vorher zu bitten, zwar keine Portion für sich zu bestellen, aber vielleicht ein, zwei Fritten stibitzen zu dürfen. Drittens, sollte meine Annahme nicht zutreffen und seine Partnerin in den Jahren des Zusammenseins nie auch Dschungel Georg entgegengekommen sein, dann wäre ausklinken, also die Beziehung verlassen und nicht ausrasten, die bessere Reaktion.